Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid fit jetzt für das Wort Gottes. Wir haben heute einen Special-Gast hier. Uh, Jordan ist in der Außenstelle in uh, der Oberlausitz als uh, toller Prediger und angehender Pastor dort unterwegs und versucht dort das Wort Gottes unter den Oberlausitzern zu verkündigen. Und wir kennen uns jetzt schon eine Zeit lang, auch vom Praktikum her, was du hier in Berlin schon mal gemacht hast. Und jetzt am Ende deiner Bibelschulzeit bist du natürlich so fit, uns jetzt das Wort Gottes so zu erklären, dass wir alle richtig durchstarten können. Du merkst den Druck. Also ich habe Jordan, je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr ihn schätzen gelernt. Und ich finde das einfach toll, dass er heute da ist, um uns mit an die Hand zu nehmen und ins Wort Gottes hineinzuführen. Und Jordan, ich möchte für dich beten, dass dir die Weisheit gegeben wird, das in der rechtlichen Art und Weise mit dem Heiligen Geist zusammen zu tun. Herr Jesus, ich danke dir für Jordan und dass er gekommen ist, uns hier zu dienen. Und ich bete, dass du ihm das Wort gibst. Und gib uns das Rechte hören, dass wir nicht Hörer werden, sondern zu Tätern des Wortes. Komm, begegnet uns mit deiner Güte, mit deiner Freundlichkeit. Und stärke ihn dabei. Amen. So, up to you now. Wir geben ihm mal einen Applaus. Am Anfang ist ja auch ganz gut, war? Vorschuss nur der. Ja, wunderschönen Vormittag oder morgen, je nachdem, ob ihr jetzt schon lange wach seid oder gerade erst auferstanden seid, <lacht> aufgestanden seid. Ich. Danke dir, Paul, erstmal für die Einleitung und die Vorstellung und ja, letztlich hängt das, was, was Gott tut, nicht von mir ab, sondern da von Gott ab und von dem Heiligen Geist. Und ähm, Genau, ich, ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich jedes Mal in Gemeinden zu sein, egal ob hier in Berlin, wo ich schon viele Gemeinden kenne und auch schon einige Leute so in den Gemeinden kenne, oder äh, wenn ich woanders in Gemeinden komme. Ich mag es einfach sehr, diese, diese Gemeinschaft, die man in Gemeinden hat. Also ich weiß nicht, wie viel ihr so unterwegs seid in Gemeinden, aber ich habe in den letzten Jahren einige Gemeinden kennengelernt, kennenlernen dürfen, besucht und ähm, jedes Mal ist es wie so nach Hause kommen oder zu Hause sein. Auch wenn die Leute, wenn man sie nicht kennt und wenn man gar nicht viel mit ihnen redet, wenn man weiß, sie glauben an den gleichen Gott, sie, sie sind in Jesus Christus, dann ist es wie eine Familie. Und das finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Und ich, ich finde es so besonders, dass auf der ganzen Welt, wo wir so viele verschiedene Gemeinden haben, letztlich es nur eine Gemeinde gibt, die Gemeinde Christi. In der Bibel wird die Gemeinde als der Leib Christi beschrieben. und alle Gemeinden, die jemals existiert haben, seit Pfingsten bis heute und alle Gemeinden auf der ganzen Welt, überall, wo gläubige Menschen sich versammeln, ist der Leib Christi. Und das begeistert mich einfach, das zu wissen, dass ich überall dazugehöre, dass das alles irgendwie ein, ein Teil von mir ist. Ich habe gehört, Paul hat mir erzählt, dass ihr gerade in der Predigtreihe über die Apostelgeschichte seid. Und dass ihr da schon ziemlich fortgeschritten seid im vierten Kapitel. Und mir wurde freigestellt, ob ich über irgendwas predige, worüber ich Lust habe oder ähm, weitermache in der Predigtreihe. Und ich dachte, Apostelgeschichte ist super. Ich mag die Apostelgeschichte, also setze ich da an und ähm, versuche da irgendwie, auch wenn ich die letzten Predigten nicht mitbekommen habe, ähm, mit einzusteigen. Und mich begeistert an der Apostelgeschichte am Anfang, dass das... Dieser, die Gemeinde, als, dass sie so chlorreich ist, dass sie so erfolgreich unterwegs ist. Ja, die Apostelgeschichte, ich sage es nochmal kurz zur Wiederholung ähm, oder für die, die die Reihe nicht mitbekommen haben. Es fängt ja damit an, dass Christus auffährt in den Himmel, dass er der auferstandene Christus in den Himmel fährt. Dann haben wir Pfingsten, wo der Heilige Geist auf die Gemeinde kommt und die Gläubigen erfüllt und sie ausrüstet für die Mission auf der ganzen Welt. Und... Und dann wird beschrieben, wie die Gemeinde, wie die ersten Gläubigen sich treffen und was sie ausmacht. Und ich finde, das ist so ein richtig glorreicher Anfang, den wir da sehen. Und wenn ich das sehe, bekomme ich so richtig Sehnsucht danach, so zu sein, wie es damals war. Und dort teilzunehmen an dieser Gemeinde und mit den Menschen, mit den ersten Christen zusammen Jesus nachzufolgen. Ja, die hatten eine super enge Gemeinschaft. Sie haben andauernd zusammen gegessen, sie haben sich immer wieder getroffen, sie hatten intensive, starke Gebetszeiten, sie haben verharrt in den Lehren der Apostel. Das heißt nicht so wie heute, hatten die nicht ein 2000 Jahre altes Buch, wo man erstmal nachforschen musste, wie ist das gemeint gewesen oder so, sondern die hatten die lebendigen Apostel, die Jesus Christus selbst erlebt hatten, und die haben dort eine absolut fehlerfreie Lehre vermittelt. Die haben absolut ohne Fehler das Evangelium erzählt und konnten Fragen beantworten, die wir heute, wo wir uns heute darüber streiten und darüber diskutieren. Und, ähm, und ja, die hatten einfach eine super reine Lehre. Dann sind die Apostel aufgetreten und auch andere als total furchtlose Prediger. Die haben vor, den, vor, vor Tausenden von Menschen gesprochen, vor Menschen gesprochen, die ihnen Böses wollten, die sie bedrängen wollten, die sie, die sie eigentlich abhalten wollten, davon zu reden. Und sie hatten keine Angst, sondern so, so ein Petrus, der ein paar Wochen zuvor noch Jesus Christus verleugnet hatte, dass er zu ihm gehört, vor so zwei, drei Leuten, der steht plötzlich da und redet vor Hunderten und Tausenden von Leuten ohne Furcht und bekennt sich zu der Auferstehung Jesu. Total ohne Angst. Und dann ist diese, diese Predigt total erfolgreich. Menschen kommen zum Glauben. Viele Menschen lehnen das auch ab, aber Tausende von Menschen kommen innerhalb von weniger Zeit zum Glauben an die Auferstehung und an Jesus, an Jesus Christus, werden gerettet und es passieren große Wunder durch die Apostel, es werden Menschen geheilt auf, auf wunderbare Weise. Und wenn ich mir das so anschaue, dann sehe ich einfach so eine harmonische und eine unaufhaltsame Gruppe, die dort unterwegs ist, diese erste Gemeinde, die ersten Christen. Und ich bekomme Sehnsucht danach, so zu sein oder daran teilzunehmen, wie das damals war. Und das Gute ist, das Ganze ist nicht einfach irgendeine Geschichte. Zum einen ist es natürlich nicht ausgedacht, es ist in der Bibel, die Bibel ist das beste, bezeugte, bezeugteste Dokument überhaupt aus aus der Antike und zum anderen ist es auch nicht einfach nur eine Geschichte, die irgendwann mal stattgefunden hat, sondern diese Gemeinde, die damals existiert hat, ist heute immer noch dieselbe Gemeinde. Für die, die ein bisschen sich in der deutschen Grammatik auskennen, es ist nicht nur die gleiche Gemeinde, sondern es ist wirklich dieselbe Gemeinde. Es ist absolut dieselbe Gemeinde. Wir heute, wenn wir zu dieser Gemeinde gehören, wir sind in derselben Gemeinde wie die Urgemeinde, wie diese ersten Christen waren. Und derselbe Heilige Geist, der damals die Apostel und die Gläubigen erfüllt hat und sie befähigt hat zu diesen Taten, ist heute immer noch derselbe Geist, den wir haben, der uns gegeben ist, der uns ausrüstet und uns befähigt. Wenn ich mir jetzt aber unser Leben anschaue, vor allem unser westliches Leben hier in Deutschland, dann, ja, dann sehe ich vor allem ein, ein bequemes, luxuriöses Leben mit vielen sogenannten erste Weltproblemen. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wir sind Teil einer Gesellschaft, in der es wochenlang die größte Sorge von vielen Menschen ist, ob man genug Klopapier hat. Ja, es gibt... Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die noch nie Klopapier benutzt haben. Und die längste Zeit der Geschichte der Menschheit gab es kein Klopapier. Und, die und, und, und, und wir haben Sorgen um, um unser Auto, um unser Handy. Wir sind frustriert, wenn etwas kaputt geht. Wenn unser Handy runterfällt und kaputt geht, dann macht uns das traurig, dann greift uns das an. Wenn unser Auto kaputt geht, dann, dann sind wir... Aufgewühlt und es ärgert uns. Und lauter solche Sachen, die, das sind Probleme, die Menschen, die, die meisten Menschen, die jemals gelebt haben, überhaupt nicht kennen und überhaupt nicht nachvollziehen können, weil das alles Luxusprobleme sind, erste Weltprobleme, die sich um Dinge drehen, die eigentlich nebensächlich sind. Und wenn ich mir so unsere Probleme anschaue, unser Leben anschaue, dann, dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wollen wir wirklich das, was damals war? Wollen wir das wirklich haben? Wollen wir diese, diese Hingabe, diese Leidenschaft, die die ersten Christen hatten, auch heute leben? Wollen wir genauso furchtlos unterwegs sein und alles hingeben für den Glauben, für die Gemeinde? Und ich möchte heute versuchen, mit dem Bibeltext, den wir uns gleich anschauen werden, eine Sehnsucht in uns allen zu wecken zurückzukommen und in diese Hingabe hineinzukommen, die die Christen auch damals hatten und auch mit einer vollen Hingabe und Leidenschaft den Glauben zu leben. Und dazu ähm, habe ich zwei Teile mitgebracht, einmal ähm, Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37 und dann noch einen zweiten Teil, Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11. Das ist ein bisschen längerer Text, aber ich versuche da schnell durchzugehen und äh, möglichst mich kurz und knackig zu fassen. Ähm, Im ersten Teil geht es um die, darum, dass echte Einheit zu hingebungsvoller Großzügigkeit führt und im zweiten Teil daran, dass Gott kein Gefallen an geheuchelter Großzügigkeit hat. Und wir steigen ein, wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du gerne aufschlagen, ich habe leider keine Folien vorbereitet. Aber ich lese vor aus der neuen evangelistischen Übersetzung, Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Aber vorher möchte ich, möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir die Bibel haben und darin deinen Willen finden dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass wir dein Reden, dass wir das, was du sagst, annehmen, Herr, dass wir das annehmen für unser Leben, was dein Wille ist und dass dass du zu uns persönlich redest, Herr. Danke, Herr, dass du gut bist und dass du durch dein Wort sprichst. Amen. Apostelgeschichte 4, Abvers, Abvers 31, 31, zweite Hälfte, gehört nicht ganz dazu, aber die wollte ich noch kurz mit reinnehmen. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag, lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, was Sohn des Trostes bedeutet. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Soweit erstmal. Wir lesen hier die ersten Christen, die erste Gemeinde, die hatten alles gemeinsam. Die haben in einer absoluten Gütergemeinschaft gelebt. Es gab eigentlich kein Privateigentum, sondern alle haben alles verkauft und, und zu der Gemeinschaft beigesteuert, damit auch die Armen nicht benachteiligt sind in der Gemeinde, sondern dass alle versorgt sind. Und ich finde das, diesen Text erstmal sehr erstaunlich und ich denke mir so, wow, was ist das für eine Hingabe? Wie, wie krass ist das denn? Ja, wie zeugt das von, von Hingabe für andere Menschen, von Liebe für andere Menschen? Und zweitens finde ich es aber auch beunruhigend, weil ich mein Leben sehe. Ich sehe, ich habe ein wunderbares iPad, ich habe ein, ein Smartphone, ich werde mir bald ein Auto kaufen und ich, ich habe vor, irgendwann irgendwo zu wohnen. Und ich denke mir so, hm, mache ich vielleicht irgendwas falsch? Stimmt, stimmt etwas nicht mit mir, mit meinem Leben? Und ich habe wirklich eine Zeit lang bei solchen Texten darüber nachgedacht, ob, ob wir Christen viel zu, ob wir ein komplett falsches Leben führen, ob wir eigentlich genauso sein müssten wie die damals, genauso, genauso organisiert sein müssten wie die Urgemeinde. Aber was auffällig ist an diesem Text, um jetzt alle ein bisschen zu beruhigen, die jetzt überlegen, wie viel ihr Hauswert ist oder ihr Autor, was auffällig ist an diesem Text, ist, dass nirgendwo gesagt wird, dass, dass diesen, den Christen der Auftrag gegeben wurde, dass sie alles verkaufen sollten. Nirgendwo gibt es ein Gebot, wo es heißt, wenn du zur Gemeinde gehören möchtest, dann musst du alles verkaufen. Ja, es gibt keine Regel, dass du, dass du dein ganzes Eigentum loswerden musst, um ein echter Christ zu sein. Das wird nirgendwo verlangt, das wird nirgendwo gesagt und dieser Text ist, ist, man sagt, nicht normativ, nicht, ähm, ist keine Vorgabe dafür, wie es richtig sein muss. Und wenn wir uns diesen Text auch genauer anschauen, dann sehen wir, dass es das auch kein Kommunismus war, was die dort gelebt haben. Ja, die Menschen wurden nicht gezwungen, ihr Eigentum aufzugeben. Es war keine Verstaatlichung, keine Ent, Enteignung von Privateigentum, sondern sie haben komplett freiwillig alles aufgeopfert, freiwillig das hingegeben. Das sehen wir dann nachher noch in Kapitel 5. Und auch wenn wir uns die Briefe von Paulus anschauen, dann sehen wir, dass die, dass die Menschen immer wieder die Christen in den anderen Gemeinden Privateigentum hatten und dass Paulus sie auffordert, etwas davon zu spenden und dass er sie ihnen sagt, sie sollen so viel geben, wie sie sich in ihrem Herzen vorgenommen haben. 2. Korinther 9 zum Beispiel. Ja, dass, sie, dass niemand... Niemand soll irgendwie gezwungen werden, etwas zu geben, was er nicht geben möchte, sondern jeder soll aus freiem Herzen heraus geben, was er möchte. Und es, ich glaube trotzdem, dass diese Großzügigkeit erstrebenswert ist und möchte euch dafür zwei Gründe nennen. Und zwar erstens, gehörst du als Christ Gott? Du gehörst Gott, wenn du dich zu Jesus Christus bekehrt hast, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn Jesus durch sein Blut dich erkauft hat, dann gehörst du Gott. Ja, wenn wir, wenn wir Jesus Christus Herr nennen, Herr Jesus, dann sagen wir damit nicht, dass er ein Mann ist, so wie wir sagen würden Herr Langenbach oder, oder Raunogossek oder was auch immer, das, das ist nicht eine Geschlechterbezeichnung, sondern es ist eine, ein Ausdruck von Unterordnung. Ja, du bist Herr, du bist König, du bist Gott und ich diene dir. Ich bin dein Diener, dein Sklave sogar. Ich gehöre dir. Und wenn, wenn du Jesus Christus gehörst, dann gehört auch dein Geld, dein Haus, dein Auto, dein Besitz, deine Familie, dein ganzes Leben gehört dem Herrn, gehört Jesus ja, manche Christen leben so ein bisschen ein alttestamentliches Modell und sagen so, ja, 10% von dem, was ich habe, von meinem ja, Brutto- oder Netto-Einkommen, könnte man noch drüber streiten, ähm, 10% davon gehört Gott und 90% gehört mir. 90% kann ich machen, was ich will. Aber das ist falsch. 100% von dem, was ich bin und was du bist, wenn du Jesus Christus gehörst, gehört Gott. Und das bedeutet nicht, dass du alles kaufen und spenden musst, aber es bedeutet, dass du all dein Einkommen und all deinen Besitz zur Ehren Gottes einsetzt, dass du alles versuchst, mit allem, was du hast, Gott zu verherrlichen und es so einzusetzen, dass es Gott gefällt. Okay, also der erste Grund, wieso diese, so eine Großzügigkeit erstrebenswert ist, ist, wir gehören Gott und zweitens ist es erstrebenswert, weil es ein Zeichen der Einheit ist die die Menschen hatten, ein Zeichen der Einheit. Ja, Wir haben im Vers 32 gelesen, dass die ganze Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Sie waren ein Herz und eine Seele. Mich hat dieser Text an, an die Schöpfungsgeschichte erinnert, wo gesagt wird, dass Mann und Frau ein Fleisch sein werden. Ja, Gottes Vorstellung von einer Ehe ist, dass zwei Menschen so verbunden sind, dass sie die Bedürfnisse teilen, dass sie in eine Richtung gehen, dass sie sich umeinander sorgen, dass, sie, dass, man, für, dass man den anderen so behandelt wie sich selbst, ja, dass, man sich, dass man eins ist. Und so ist es man auch in der Gemeinde, natürlich, nicht, natürlich noch mal anders als in der Ehe, aber trotzdem ist man in der Gemeinde absolut eine Einheit. Das ist Gottes Ideal von Gemeinde. Wir leben in Einheit, wir sorgen in Liebe füreinander. Wir, ähm, wir haben eine Harmonie in unserem Denken, in unserem Wollen, in unseren Bedürfnissen. Wenn wir sehen, dass jemand anderes leidet, dann leiden wir mit. Wenn wir sehen, jemand anderes freut sich, freuen wir, mit, freuen wir uns mit und wir, wir kümmern uns umeinander. Also zwei Gründe, wieso diese oder eine Großzügigkeit erstrebenswert ist. Erstens, wir gehören zu Gott, wir gehören Gott und zweitens, es ist ein Zeichen von einer super Einheit, die Gott sich für die Gemeinde wünscht. Sie waren ein Herz und eine Seele und deshalb haben sie das getan. So, wenn wir das jetzt so hören, dann klingt es vielleicht erstmal wie so eine schöne Vorstellung. Ja, wenn wir in eine Gemeinde gehen, in der alle nett sind, in der alle unsere Bedürfnisse uns von den Lippen ablesen und sich um uns kümmern, um uns sorgen, in der jeder mich fragt, ob es mir gut geht, mir zur Seite steht, Fürsorge leistet und so weiter, in der alle Mitglieder engagiert sind und mir ein bisschen Arbeit abnehmen und so. Das, das klingt nach einer super schönen Vorstellung, aber diese Einheit fängt bei dir an. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis oder dieses Bild, was Jesus gebraucht als er sagt: Was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Es fängt bei dir an, dass du dich um deine Probleme kümmerst und dass du dich darum kümmerst, wo du vielleicht diese Einheit hinderst oder wo du noch nicht in dieser perfekten Einheit drin bist. Und erst dann kannst du auch deine Geschwister vielleicht auf Dinge hinweisen, die bei ihnen nicht richtig laufen. Das heißt, erst haben wir eine Verantwortung für uns selbst und für unsere Familien. Und ich glaube, generell ist es so, vor allem in unserer Kultur, dass Vorbilder mehr verändern als Kritiker. Wenn du ein Vorbild bist, wirst du Menschen mehr prägen, als wenn du rumgehst und sie die ganze Zeit nur kritisierst und ihnen sagst, was bei ihnen falsch läuft. Wenn wir uns jetzt diese Geschichte anschauen, dann sehen wir, da waren Gläubige, die erst seit wenigen Tagen, vielleicht seit ein paar Wochen, gläubig waren, die ganz Früchte von der Auferstehung Jesu Christi erfahren hatten und die alles hingegeben haben, die wirklich hundertprozentige Hingabe gelebt haben. Das sind für mich Vorbilder, wo ich, mich sagen, wo ich sagen möchte, ich möchte mich danach ausstrecken, auch großzügig zu sein und auch hingeb, hingebungs, hingebungsvoll mich um die Gemeinde zu kümmern. Und nicht vielleicht irgendwelche amerikanischen Wohlstandsprediger, die mit ihren Privatjets, Privatjets durch die Gegend fliegen. Also der erste Punkt von diesem Text ist ähm, echte Einheit, führt zu hingebungsvoller Großzügigkeit. Und der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, dass Gott kein Gefallen an geheuchelter Großzügigkeit hat. Und dazu lesen wir jetzt weiter, Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Auch ein Mann namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Mit ihrem Wissen schaffte er einen Teil des Erlöses beiseite. Den Rest legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Doch Petrus sagte zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können und selbst nach Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Ananias zusammen und starb. Ein tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau Safira völlig ahnungslos herein. »Sag mir«, fragte Petrus sie, »habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft?« »Ja«, erwiderte sie, »das ist der Betrag.« Da sagte Petrus, »warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte?« die, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Saphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen, sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Eine ziemlich harte Geschichte, ziemlich schwer was ich als erstes, als kleine Randbemerkung euch mitgeben möchte aus dieser Geschichte, ist eine Sache, auf die ich immer wieder hinweise, weil ich selbst eine Zeit lang damit ein bisschen zu kämpfen hatte und ich finde, dass darüber zu wenig gelehrt wird. Wir sehen an dieser Geschichte, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Wir sehen hier, dass der Heilige Geist und Gott absolut eins sind, denn wir haben gelesen, dass in Vers 3 Petrus sagt, warum hast du den Heiligen Geist belogen? Und in Vers Vier, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Also der Heilige Geist und Gott sind absolut eins und Jesus ist auch eins, was auch an vielen Stellen in der Bibel hervorkommt. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. So, jetzt zurück zum Text, zu, zu dem Thema. Hier haben wir den ersten Bericht in der ganzen Bibel von Sünde innerhalb der Gemeinde. An dieser Stelle wird das erste Mal berichtet, dass innerhalb der der Gemeinde jemand sündigt, jemand einen Fehler macht. Davor war alles chlorreich und wunderbar und jetzt kommt irgendwie so ein leichter Schatten auf die Gemeinde. Und ich, ich, ich weiß, es wird viel darüber gestritten und diskutiert, es ist nicht ganz eindeutig, ob Hananias und, Ananias und Sapphira, ob die Gläubige waren, ob die gerettet waren, das geht nicht ganz klar daraus hervor. Ich glaube schon, weil in 4 Vers 31 haben wir gelesen, dass alle erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und ich glaube, dass die, die, die danach erwähnt werden, auch dazugehört haben zu diesen allen. Aber trotzdem sehen wir in, fünf, in Kapitel 5, Vers 3, dass der Satan das Herz von Ananias erfüllt hat. Ja, er war nicht mit Heiligen Geist oder zumindest nicht nur mit Heiligen Geist erfüllt, sondern er war, Satan hat sein Herz erfüllt. Wir sehen hier so eine Gegenüberstellung von der Wahrheit, von Echtheit von echter Liebe, echter Hingabe und von Täuschung, von Lüge, von geheuchelter Hingabe, geheuchelter Liebe. Und Satan kam noch nicht, wurde noch nicht direkt erwähnt in der Apostelgeschichte, aber wir haben schon gesehen, dass die Gemeinde von Satan angegriffen wurde in den Kapiteln davor, in dem die Gemeinde bedrängt wurde von außen, indem die Pharisäer und Juden kamen und versucht haben, die Apostel aufzuhalten, zu predigen. Ja, Satan hat versucht durch die Verfolgung die Gemeinde aufzuhalten und hatte keinen Erfolg. Und auch wenn wir weiter in der Apostelgeschichte schauen, da sehen wir Satan versucht immer wieder die, die, die Gemeinde zu verfolgen und in der ganzen Kirchgeschichte hindurch sehen wir immer wieder bis heute Christen werden verfolgt. Und ich bin sicher und das wird in der Offenbarung sehr deutlich angesprochen, dass hinter dieser Verfolgung von Christen Satan steckt, dass er die Gemeinde aufhalten möchte, dass er sie angreift, und ähm, kaputt machen möchte, aber hier lesen wir jetzt, dass Satan nicht von außen die Gemeinde angreift, sondern dass Satan in die Kirche kommt. Satan kommt in die Gemeinde, in die Reihen der Gemeinde und verführt jemanden zur Sünde. Was war diese Sünde? Was hat Hananias falsch gemacht? Hat er zu wenig gegeben oder hat er gar nichts gegeben? Beides stimmt nicht, sondern Hananias hat sehr viel gegeben. Er hat sehr hingebungsvoll sein Grundstück verkauft und es vor die Apostel gelegt. Aber seine Sünde war Heuchelei. Es war eine Form von Lüge. Es war geheuchelte Hingabe. Er gab weniger, als er angab zu geben. Der Schein war, dass er mehr geben würde, als er gegeben hat. Es geheuchelte Liebe, er war, wie man heute so häufig sagt, scheinheilig. Und man könnte sagen, Ananias und Saphira haben versucht, zwei Herren zu dienen, aber sie wollten nur einem Herrn zu dienen scheinen. Ja, sie wollten dem Mammon, dem Geld und Gott gleichzeitig dienen, aber sie wollten so aussehen, als würden sie nur Gott dienen. Und das war ihre Sünde, die Heuchelei. Und diese Geschichte ist ziemlich hart und ziemlich schwer, aber ich finde es dabei wichtig zu sehen, dass nicht Gott diese Menschen richtet, sondern dass äh, nicht die, nicht Menschen Hananias und Sapphira richten, sondern dass Gott Hananias und Sapphira richtet. Ja, nicht Paulus geht hin, äh, Petrus geht hin und nimmt ein Schwert und erschlägt die beiden einfach oder sie werden nicht gesteinigt von Menschen, sondern Gott lässt sie einfach tot umfallen. Es ist eindeutig Gottes Gericht über diese beiden. Und wir müssen uns bewusst sein, dass weil wir alle Sünder sind und die Folge von Sünde ist der Tod, hat Gott alles Recht, uns jederzeit zu richten. Ja, wir sind alle schuldig gegenüber Gott und Gott hätte jedes Recht, uns sofort zu richten und umfallen zu lassen. Und Es ist einfach nur Gnade, dass, dass Adam nicht sofort gestorben ist, als er gesündigt hat. Es ist Gnade, dass du nicht Sofort stirbst, wenn du sündigst. Es ist Gnade, dass wir Menschen bis heute leben dürfen, existieren dürfen, obwohl wir alle Sünder sind. Und es ist Gnade, dass es eben kein Standard ist, dass Gott auf diese Art und Weise mit Sünde umgeht. Jetzt könnte man sich trotzdem fragen, diese Geschichte wirft irgendwie einen Schatten auf diese glorreiche Gemeinde vom Anfang. Wieso hat Lukas, als er die Apostelgeschichte geschrieben hat, nicht einfach diese Geschichte weggelassen? Hätte ja einfach das nicht aufschreiben können. Ja, es ist ja jetzt keine besonders schöne Geschichte. Und ich glaube, dass, dass Lukas die unverfälschte Wahrheit wiedergeben wollte. Ja, dass die Bibel nicht ist wie so ein, so ein Instagram-Filter, falls ihr das kennt, so ein Filter, den man über ein Bild rüberzieht, der irgendwie die Lichtverhältnisse schöner macht und der die Haut schöner aussehen lässt, sondern. Die Bibel gibt die Wahrheit unverfälscht wieder, und die Wahrheit in der Kirche in der Gemeinde war es von Anfang an und ist es bis heute, dass in der Gemeinde Sünder sind, dass in der Gemeinde Dinge schief laufen, dass es in der Gemeinde Heuchelei gibt und dass niemand von uns, kein Christ, der jemals gelebt hat, perfekt lebt, ein Leben ohne Sünde lebt, dass niemand in perfekter Liebe lebt, dass niemand so lebt wie Christus gelebt hat. Und die Geschichte möchte uns darauf hinweisen, dass wir in dieser Unperfektion nicht so tun können, nicht so tun dürfen, als ob wären wir perfekt. Dass wir nicht so tun, als ob wären wir so wie Christus, als ob wären wir in hundertprozentiger Hingabe, sondern dass wir zu unseren Sünden stehen und dass wir eben uns unserer Unperfektheit bewusst sind. Wenn wir nämlich vorgeben Besser zu sein, als wir sind, dann nennt man das Heuchelei, dann ist das wie eine scheinheilige Maske. Ja, keine Corona-Maske, sondern so eine scheinheilige Maske, die dich anders aussehen lässt, als wie du wirklich bist, die versucht dich, mit der du versuchst, dich besser dastehen zu lassen. Aber wir leben in einer Gemeinschaft von Sündern, wir sind alle Sünder, und wir haben unsere Sünde erkannt, wir haben gesehen, wir sind Sünder und ich erkenne immer wieder jeden Tag meine Sünde und wir tun Buße dafür. Und wir werden vielleicht auch mal darauf hingewiesen, zurechtgewiesen vom Heiligen Geist oder von anderen Gläubigen. Aber wir kehren um, und wir folgen Jesus Christus nach. Und Christus vergibt uns gerne, wenn wir ehrlich Buße tun und unsere Fehler bekennen. Und in Christus, in Christi Vergebung, in Christi Tod, sind wir gerechtfertigt, sind wir geheiligt, sind wir in diesen perfekten Zustand hineingestellt, aber nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil, Christ, weil Christus äh, perfekt ist, weil er gerecht ist. Und so sind wir alle auf dem Weg der Heiligung. So, wie können wir jetzt zum Abschluss, wie können wir in dieser unperfekten Gemeinschaft Einheit leben? Wie ist es möglich, in, dieser, in all diesen Fehlern ähm, trotzdem in Einheit zu leben, wie wir es auch hier von den Christen am Anfang gelesen haben. Und dafür, denke ich, ist es wichtig, uns äh, bewusst zu sein, dass oder ich glaube, dass es einen Grund gibt, wieso diese Geschichte hier ähm, aufgelistet wurde, wieso, wieso diese erste Sünde, von der berichtet wird in der Gemeinde, Heuchelei ist. Wieso ist diese Sünde nicht, nicht unmoral oder, oder Gewalt oder Diebstahl oder irgendeine Sünde, die man, die man so häufig hört, über die man häufig redet, sondern Heuchelei? Ich glaube, es hat einen Grund, und zwar weil Gott uns sagen möchte, dass er mehr an deinem Herzen interessiert ist als an deinen Taten. Gott ist mehr an deinem Herzen interessiert als an deinen Taten. Du kannst noch so ein perfektes Leben führen, du kannst noch so gute Taten vollbringen, noch so großzügig sein. Du wirst vor Gott nicht perfekter, nicht besser dastehen als jeder andere Sünder. Und du kannst noch so schlimme Taten begangen haben, wenn du Buße tust und in Christus gerecht bist, dann stehst du vor Gott perfekt und heilig da. Gott interessiert sich nicht für deine Taten oder ähm, ist nicht so sehr an deinen Tat interessiert, wie er an deinem Herzen interessiert ist. Wir sind alle Sünder, wir sind alle nicht perfekt, auch ich und du und jeder Einzelne. Und deshalb ist es auch nicht unsere Aufgabe, und wir haben auch kein Recht, andere in der Gemeinde zu richten und zu sagen, hey, was, was machst du alles falsch? Und mit dem Stein die Leute zu steinigen oder so. Sondern weil wir alle so unperfekt sind und wir selbst wissen, ich habe so viele Fehler gemacht und ich bin nur aus Gnade gerecht. Ich habe es eigentlich nicht verdient, vor Gott zu stehen. Ich habe es nicht verdient, gerecht und heilig zu sein. Deshalb können wir auch den Fe die Fehler anderer Menschen ertragen und ihnen vergeben und miteinander in der Heiligung kämpfen. Deshalb sind auch Bekenntnisse möglich, dass wir einander von unseren Sünden erzählen, dass wir einander sagen, wo wir versagt haben, wo wir Fehler gemacht haben, dass wir offen miteinander sein können, weil wir wissen dürfen, die anderen sind nicht besser. Sie sind nicht besser als ich, sondern wir haben alle versagt, wir sind alle Sünder und sind alle schuldig vor Gott und nur aus Gnade gerecht. Und deshalb können wir uns gegenseitig in Geduld und Liebe beistehen und in einer Einheit leben, die nur der Heilige Geist geschenkt. Also meine zwei Punkte aus den Texten, die ich euch mitgeben möchte, sind erstens, echte Einheit führt zu hingebungsvoller Großzügigkeit und zweitens, Gott hat kein Gefallen an geheuchelter Großzügigkeit. Und ich möchte euch zwei Fragen mitgeben, über die ihr einfach mal so im Laufe der nächsten Tage, Stunden, Minuten, wie lange ihr es euch merken könnt, nachdenken könnt und bewegen könnt. Und zwar erstens, wie viel bist du bereit aufzuopfern, um die Bedürfnisse anderer zu erfüllen? Ja, wie weit bist du bereit zu gehen, um, um anderen, Menschen, anderen Menschen zu helfen? Und zweitens, welche scheinheiligen Masken möchtest du loswerden? Wo gibt es Stellen in deinem Leben oder in deinem Auftreten der Gemeinde, wo du dich besser gibst, als du, als du wirklich bist und wo du Buße tun musst. Vater, ich danke dir, dass du ein gnädiger, ein guter Gott bist. Danke, dass wir dir gehören und dass wir deine Kinder sind und dass wir dürfen, wissen dürfen, dass, dass wir vor dir gerecht und heilig dastehen, weil du nicht uns ansiehst, sondern weil du deinen Sohn ansiehst. Herr, ja, weil dein Sohn gerecht ist, und für unsere Sünden gestorben ist und uns frei gemacht hat von unserer Schuld und die Strafe getragen hat, die wir verdient hätten. Deshalb dürfen wir zu dir kommen und deine Kinder sein. Und ich bitte dich, dass wir uns dieser Gnade bewusst sind, Herr, und, und diese Gnade weitergeben an andere und in, dieser, in, in der Gemeinde, sowohl in der lokalen Gemeinde vor Ort, als auch in der globalen Gemeinde, einen Blick dafür bekommen, was andere Menschen brauchen. Und wo wir mit unseren Ressourcen, mit unserem Leben ein Segen sein können für andere in der Gemeinde. Herr, Wo wir beitragen können zu der Einheit, die du dir wünschst, Herr. dass wir in der Gemeinde ein Herz und eine Seele sind. Ja, dass, wir, dass wir wirklich Einheit leben. Gott, schenke du uns dieses Herz, dieses diese Sehnsucht danach, Einheit zu leben und zu erstreben und in Hingabe und Großzügigkeit in der Gemeinde füreinander zu sorgen. Danke, Herr Jesus, danke, dass du so gut bist. Amen. Wenn die Heiligkeit Gottes kommt, dann sieht sich jeder im Spiegel selbst dann sehe ich nicht den Nächsten, sondern da sehe ich mich. Ich danke für diese Herausforderung und ich habe ein Lied noch rausgesucht, was ich im Hintergrund noch mal laufen lassen möchte, dass wir dann einfach noch mal innerlich reflektieren, wo stehen wir, wie sind wir unterwegs. Lass